Moin, moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Varios, wir joinen auf den Server drauf, wir sind gerade, äh, das Team drauf, äh, oh, ich kann nicht schreiben, hi, so, ähm, wir haben ein paar Dinge zu erklären, denn ihr könnt schon sehen, dass, äh, Greenheit nicht dabei ist, äh, Moment, ich habe 10 Sekunden noch, oh nein, Moment, Moment mal, was ist das hier, ich glaube, wir wurden gefunden, äh, Moin Homsen, pass mal lieber auf, oh oh, Oh nein, oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, oh nein, oh Gott, ähm, ich muss ein bisschen erzählen, Green ist nicht da, Green ist aus dem Projekt raus, Grund ist, dass er, das Internet zu trashig ist und er somit keine Videos hochladen kann, und ich versuche mich gerade, ich versuche gerade ein bisschen abzuhauen, weil die haben mich gefunden, die haben mich, ja, äh, kann ich verstehen, dass sie das machen, aber ist gerade ein bisschen blöd für mich, ähm, auf jeden Fall werden wir nicht mehr mit Green aufnehmen können. Wir haben aber ein bisschen jemand anders im Hintergrund. Die kann man äh, entmuten. Hallo. Ich bin gerade, ich habe richtig Angst. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Holy shit. Äh, ja, ich, ich baue mich gerade nach oben, damit ich äh, nicht nur abhauen kann, sondern damit ich auch ein bisschen Essen farmen kann. Wir werden nächste Folge vielleicht fighten. Mal schauen. Weil ich habe keinen Bock mehr auf das Projekt alleine. Ihr Kennt das ja von mir. Oh nein. Ah, die sind jetzt weg. Deren Aufnahme ist jetzt zu Ende, aber das ist immer hier anders nach mir gejoint. Der will mich äh, klatschen, kann ich verstehen. Aber ja. wir versuchen natürlich auszuweichen. Ähm, warum Green raus ist, ähm, aber sein Internet er kann nämlich keine Folgen hochladen. Wir haben ich habe einen ersten Zweig bekommen, wie ihr recht sehen könnt. Liegt daran, dass ich in ein, äh, Folge 1 und Folge 2 ein Tatcher benutzt habe, das ich in Varius 1 benutzt habe, was aber jetzt illegal ist, weil Baum. Ja. Okay, wo bin ich? Ich bin gerade oh. überhaupt nicht eingespielt, müsst ihr wissen. Deshalb äh, habe ich ein bisschen Angst. Ich suche gerade eigentlich nur noch Tieren. Da sind hier. Tier. Ah, das ist schon eine Kuh. Eigentlich. Ne, hier sind sehr viele Kühe, das ist gut. Ich ja. weiß nicht, ob die vorher schon waren, aber das passt. Ich hoffe nicht, dass ich gleich geklatscht werde, weil ich habe nichts. Das ist echt mies, actually. Hier, Ich habe Full Iron, aber mehr habe ich nicht. Ja, gut, wenn ein Zweier-Team ankommt, ist Aber gut, es ist meine dritte Folge und ich hab schon Full Iron. Seit letzter Folge, das ist äh, schon nicht schlecht. Weißt du, um, ob die letzten auch schon vor Iron sind? Ich weiß nicht, wer alles vor Iron ist. Um, by the way, Chris Core ist in der Beschreibung. Könnt ihr könnt gerne vorbeischauen, falls ihr seine Stimme unterhaltsam findet. <lacht> Hi, ich bin's der Podcast. <lacht> Mit dem werde ich, ich auch vielleicht auch sehen. nichts, warum mitmachen, denn um, Green wird wahrscheinlich für länger schlechtes Internet haben und so kann er nicht. Äh, Uploaden. Der kann nichts uploaden. Er kann ich kann alles aufnehmen und so, aber er kann nicht uploaden und wir können auch nicht richtig talken, wie ihr in den letzten Folgen gesehen habt. Ähm, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Und oh, ich kann nicht mehr rennen. Äh, ich habe keinen Ofen okay. dabei. Ich habe kein Holz. Moment. Bauen wir kurz ein bisschen Holz ab. Am besten mit mitsneaken. Full Iron, aber hat keine, keine Angst. Let's go. <lacht> <Jetzt> mal. <lacht> oh Mann. Also ja, ich bin wahrscheinlich dann der Typ, der dann wahrscheinlich im nächsten Varios mitmachen wird, wenn mir dann ein bisschen helfen wird. Ähm, um, was wollte ich, ich machen. Ich wollte in Minecraft-PvP bin ich nicht so nicht krass, aber da halt Varius mehr auf Survival in Klammern aufbaut am Anfang, kann ich da tatsächlich ganz gut mitmachen. Aber, naja, ne, beim Thema PvP muss ich wahrscheinlich dann einfach noch ein bisschen üben. Äh, Chris sieht aber dabei auch alles, was ich gerade sehe, oder was wie ihr ja. gerade seht. Also, falls mir was passiert, kann ich sogar direkt live drauf reacten. Also, falls ihr also, irgendwo einen ja. Namen siehst, ne, in der SNES-Grafik bei der Übertragung. Ich, ich schreie einfach an. Ich, ich schreie einfach als Mikro. Ah! ah! ah! Har, har, har. Das schreist du so. Wow, oh, what? Junge, die geile Kuh, Alter. Schön in, in den Das ist Bauch. schon voll oft passiert. Das habe ich schon voll oft gesehen, dass irgendwie Kühe in diesen Bäumen drin hängen. Siehst du irgendwo ein Gegner? Nö. Ne. Ich glaube... Ja, wie groß ist die Map In dem Spiel. Also in dem Modus. Weiß halt... Äh... Die, die soll viel viel größer sein als letztes Mal... Letztes Varo als letztes ich mitgemacht habe. Deshalb ist das schon okay. ziemlich gut. So, wir haben jetzt ich endlich ein bisschen Essen. Noch, noch nicht weiß. genug, aber schon mal etwas. Ich das, das Unwichtige gerade raus. Ich habe ein bisschen Gold. Genau acht, Was bedeutet, dass ich jetzt erstmal nach ein paar Äpfeln suchen werde. Also wie gesagt, ich möchte heute erstmal ein bisschen Essen farmen und ein bisschen chillen und euch ein bisschen alles erklären. Der zweite Strike von Green kam, weil... Ich hatte zwar die erste Folge online, also er hat sie hochgeladen, hat dann aber gemerkt, dass da kein Sound war und er hat sich halt aufgeregt und das war halt die kacke Folge, ne? Kann man ja verstehen. Und das Ding ist halt, er hat die Folge dann auf nicht gelistet gestellt und deshalb hat er seinen zweiten Zweig bekommen, weil die Folgen müssen online sein. Und okay. er wird jetzt dann, er hat noch keinen zweiten Zweig bekommen, aber ich nehme trotzdem schon mal alleine auf, weil er wird den noch bekommen. Ups. Einfach weil... Oh, da ist noch ein Hase. Wo bist du denn? Da bist du. Tut mir leid. <lacht> ich bin du könntest ja versuchen, später nochmal in den Untergrund zu gehen. Du kannst jetzt eigentlich versuchen, zu Stripmine die ganze Zeit noch. Moment. Nee, ich dachte gleich ich hätte einen Namen gesehen. Ich bin, ich bin Paranoid. Jetzt. Du oh, könntest oh, versuchen, zu oh, strip oh, ich strip ich meinen, ne? Später. Also einfach Untergrund und dann Naja, das wollte andere. ich machen, aber ich wollte erstmal ganz viel Essen holen, damit ich für die restlichen Folgen versorgt bin. Das machen wir heute. Okay. Das ist ja rechtzeitig. weil Mike jetzt alleine ist. Ich weiß nicht, ob ich dann mitkommentieren werde. Ich weiß nicht, muss, muss halt nicht dann Mike. Ja dann doch, doch, du Fahrt kannst gerne mit mehrmals mitkommentieren, mitkommentieren, wenn du Bock hast. Ja, dann bist du wenigstens nicht alleine. Ja. <lacht> du jemanden, der mit dir, mit dir mitleidet alleine. Ich hab Angst, dass hier irgendwo gleich einer ist. Ei, ei, ei. Aber ich ja, bin, es ich ja find's gut, das dass sie mich nicht gefunden haben. haben jetzt. Wie viele Gegner gibt's denn bisher? Ähm, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie viele Leute es noch gibt. Top-Spieler, siehst du ja rechts. Und, hm. ähm. Eieiei. Ei, ei. Krass. Ja, die haben schon gut Kills gemacht an der Stelle. Boah, äh, ich nehme mal die Sachen mit hier. Ähm, ich sollte ein bisschen Holz abbauen. Aber nicht mit einer Axt, dass das ist mir jetzt, äh nutze sich nicht. Ich habe ein bisschen ein Stück Rüstung, aber die brauche ich halt nicht. Ich habe die halt für ähm, Green noch gemacht. Wollte ich ihm heute geben. <lacht> ja gut. Das war es dann mal wieder wohl. Ähm, ich habe ja halt gestern nicht aufgenommen und wollte heute aufnehmen. Also ich nehme halt heute auf. Ähm, ich kann zwar mal aufnehmen. Das haben die irgendwann rausgepackt, dass man nicht mehrmals aufnehmen darf. Wenn du einmal nicht gemacht hast, dann hast du halt einmal nicht gemacht. Ist dann wohl so. Passiert. So den ganzen Baum hier ein bisschen... Dann wenn ich zumindest ein bisschen Holz habe. Du, du kriegst den Baum gar nicht komplett, ja. Du musst immer einen Baum, äh, einen Bock hoch, machen wenn den kriegen nicht komplett. So, aber jetzt habe ich zumindest einen halben Stack Holz. Das ist schon ja, mal gut. Ich habe auch ein, ein paar Sticks noch, also. also ich würde dir empfehlen, mach um also einen ein wenigstens. Mach wenigstens einen Stack Holz. Also das musst du zu Motorrad raus. Ja. Obwohl du hast Kohle später, also eigentlich brauchst du nicht so viel. Aber hier sind mega viele Kühe, sehe ich grad. Ja, nehmen erstmal lieber Kann noch. Kann sein, mit. dass Green hier sein Essen gefunden hat. Äh, gehen wir erstmal sein. in die Richtung hier, weil das ist ja an der Border. Und in der Border fühle ich mich zwar. Sollte ich mich zwar nicht sicher fühlen, aber ich fühle mich da sicherer als, als in der äh Mitte. Muss ich sagen. Hm. Das ist noch eine Kuh. Die macht gleich nicht mehr Mu. Uff. Ja, passiert. <lacht> <lacht> aber ich würde dir empfehlen, ich weiß ja nicht, ich, wie gesagt, ich kann halt immer nur von Survival sprechen. Ähm. Um, was? Hab ich das Essen? Ich würde dir empfehlen, versucht einfach die nächsten Folgen zu strippen. Also wie gesagt, ja. am besten würde ich empfehlen, lass doch am besten... Ich bin Kauf, viel besser als Swimmern geworden, das kann ich euch dann noch machen. zeigen. Falls wir jetzt erstmal hier unten... Mhm. Ich hab auch Erst ein bisschen, ein bisschen PvP geübt. Hin. Heißt, ich bin auch jetzt besser als letztes Mal. Und was war denn mal gerade? <lacht> Na, das gerade? Lol. Na, chillt ihr denn da? Ah, ja, die da? Weiß ich nicht, das ist mir egal. Komm, zack. Nice. Aber hast du, versuchst, versuchst du auch Bücher zu bauen eigentlich? Äh, ja, werd ich also, ja ich so werde ich noch, also falls ich so lange überleben werde, es wird, Varius kommt jetzt so gut wie jeden Tag, ihr habt ja gesehen, dass einmal in der Folge nicht kam, also manchmal kann ich halt nicht, aber, ähm, so oft es geht, werde ich es auf jeden Fall aufnehmen, aber wahrscheinlich nicht alleine, weil ich möchte nicht, äh, alleine aufnehmen, wenn ich sowas hier spiele. Wir haben nur noch 6 <lacht> Minuten <für> heute, <lacht> das ist kacke, aber wir rennen zumindest ein bisschen weg, vor allem, und das ist schon mal gut, äh, wir aber haben so viel Essen, das reicht jetzt erstmal. Mann, bin ich dumm. Ähm, nein, nein. Zack, zack. Und also, dann und baue ich Gold. jetzt ein bisschen Holz ab, damit wir noch ein bisschen was haben. Und jetzt wieder sogar ein Gappel, glaube ich, schon, ne? Soweit ich weiß. Äh, noch ja. habe ich keinen Gapel, aber du, dass mich daran erinnerst, immer. dass ich ein Gapel machen wollte. Denn das war wir jetzt. Ja, aber du hast mich jetzt schon acht Gold, also 10 kannst du dir direkt Gold Ich finde kacke, RZ. dass mein Teamname schwarz ist und nicht pink. Ja, vor allem, der Typ ist unter dir jetzt sogar noch. Obwohl, du kannst Black Pink machen. Boah. Du Blackpink. sage sag ich nichts. Ähm. <lacht> <lacht> es wurden beide wirklich zwölf Leute gestrikt am ah. ersten Tag. Wisst ihr warum? Weil Texture sie das falsche Texture Pack benutzt haben. Ja, seit wann gibt's diese Regel, Regel? Seit oder? dieser Staffel. Bis wann gibt's wow. diese St diese Regel? Nur diese Staffel. Ja, 100 pro. Er ja, ist auch total bescheuert. Ja, er macht sich extra die Arbeit, macht so ein krasses Texture Pack dafür. Und dann ja, ich und zum Beispiel. Ja, das ist einfach unfair, wenn man das tech -Topic -Mann nicht mal mehr benutzen darf. So, wir suchen jetzt nach einem Apfel. Ich brauche nur einen, dann habe ich nämlich Goldapfel das ist sehr, sehr schön. Yeah, yeah. Oh, ich habe mein Eisen dabei, das ist gut. Das heißt, ich habe sehr viel Eisen. Ich habe wirklich viel Eisen dafür, dass ich in der zweiten Folge nur Eisen gefarmt habe. Hm. Ich kriege nur Sitzlinge, das ist blöd. Komm schon, gib mir einen, Gol in, einen normalen Apfel, dann mache ich jetzt einen goldenen Apfel und dann also, bin ich okay, so cool. Können die, können die Bäume eigentlich Äpfel droppen? Ich weiß, ja. Nicht. Man muss halt das Gras abbauen, da oben, diese diese... Bisschen. Ich wusste jetzt nicht, das, dass das alle Bäume können. Ich dachte, das wäre Minuten. mit dem normalen so. Wenn wir rausgekriegt, dann müssen wir erstmal. Ich finde das echt kacke, dass man nur 15 Minuten hat. Oh, Lord, wie viele sind da, da rück ich noch gleich hin. Wie lange hast du denn noch? Siehst du noch rechts? Noch vier, ach so, fünf, vier, noch vier Minuten. Achso, achso, achso. Ja, du droppst, alles raun runter. Ah, okay, jetzt... Was die die du haben darfst? Eine Aufnahme, bis du hoch Was meinst du? Hast du eigentlich eine Maximalzahl an Videos, die du haben darfst, bist du also... Äh, ich wusste alles. Ich kann heute nur eine Folge aufnehmen. Achso. Und ich darf dann erst die nächste Folge aufnehmen, wenn ich es hochgeladen habe. Aber die Server sind nur von 18 bis 22 online. Hm. Das halt ist halt das Blöde, dass man erst so spät aufnehmen kann. Ich würde halt wirklich gerne an einem Tag alles aufnehmen, so, weißt du. Aber gut, mhm. das, das wäre zu krass. Ähm... Aber deshalb meinte ich, dass ich, dass man vielleicht äh, die Zeit erhöht auf 20 Minuten oder so, weil das 15 Minuten ist nichts. Und gut, ist es ist Tradition, ja. 15 Minuten, aber komm, das ist doch eh ein Fake Varo, äh, Fake Wario. Deshalb kann man doch einfach seine eigenen Regeln machen. Ja, ja von 20 Minuten. Das sind zwar nur 5 Minuten, aber das kann einiges bedeuten. Vielleicht macht man gerade Strip Mining und kriegt da noch ein Dia oder so. <lacht> ja, genau. Passiert weil ich denke mal wir werden sogar wenn wir zusammen waren machen denke ich mal werde ich weiß ich glaube sowas genau was aber wenn wir zusammen waren oder machen werden äh, würde ich sagen wir machen aus den Parts wo wir strippen, ein, einfach Themenprojekte ja ja mama ähm, und Leute wir haben nicht ich habe nichts gegen Green falls ihr jetzt denkt weil ich ja gesagt habe ich mache das nächste Mal wahrscheinlich mit Chris ähm, alles gut ich habe keinen Schre schreibt mit äh, Green oder so es ist halt nur blöd dass wir nichts machen können miteinander weil sein Internet am arsch ist aber soweit es wieder geht Könnten wir ja gerne wieder ein Team werden, also lass auf jeden Fall Liebe da, Küsschen, aufs Nüschen, dann das passt ist alles. Echt, ja wieso kriegst du jetzt so also keinen Apfel? Es ist, <lacht> Junge, das hat eine 1 zu 100 Chance. Echt? Ja. Ich hab nur noch 3 Minuten, das ist kacke. Aber ich werde wahrscheinlich nicht gefunden von dem Typen. Damn. Das, das würde mich jetzt wundern, wenn er mich jetzt noch Combat lockt. Oh, hi hi. Der City Crafter 01 aus dem Team Sujuk und andere aus dem Team Sujuk. Ich weiß nicht, wie Leute auf ihre Namen kommen manchmal, ne? Ähm. Ja, ich brauch kein Eisen. Ich würde raten, halt das Eisen. Ich glaube, du hast nicht mehr so viel, oder? So noch zwei Minuten, glaube ich, dass du es hinbekommen. lieber. Ja. Weil wenn du den Goldapfel hast, dann hast du vielleicht den Vorteil, dass du am Ende, wenn ich jemanden angreifen soll, dass du mich doch blabflasst. Ähm. Ich versuche auch Zeit noch mal weiter nach dem Apfel zu gucken. Vielleicht schafft es ja jetzt auch am Ende des Parts noch einen zu Das wäre gut, ja. Ähm ich bin überlegen, was ich mache. Ich werde auf jeden Fall äh, nächste Woche... Äh, nächste... Nächste... Nächste Folge. Sagen wir so. Nächste Folge werde ich dann äh, Strip mine gehen. Oder ich werde kämpfen. Je nachdem, wie es äh, sich verläuft. Also eins zum beiden. Und Chris wird dann eventuell auch wieder dabei sein. Mal schauen. Ja. 100%ig. Also von mir aus gesehen gerne. Ja, von mir aus auch gesehen, gerne, nur ich weiß halt nicht, wenn ich einen Fight mache. Ähm, weil ich habe nur bei gefragt. Ich war mit ihm talk, hab mit ihm über diese Situation geredet. Ähm. Oh, aua. <lacht> Und äh, ich werde vielleicht mit ihm äh, kämpfen morgen. Aber muss man schauen. Also hm. morgen ist dann für euch heute, dass ich heute nochmal <lacht> aufnehme. Ach, äh, jetzt wo ich aufnehme, heute 26. Da ist heute Minecraft Dungeons rausgekommen. Question of the day. Äh, Werdet ihr das holen? Wie findet ihr es? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Also, ich habe <lacht> noch viel noch vor, das zu holen, aber ab momentan nicht so viel Geld, deshalb warte ich ja noch. Ja, aber es ist auch einfach ein geiles Game. Also, ich finde die Idee halt super. Es ist halt wie Diablo so vom Gameplay her, ja. deshalb finde ich das mega geil. Diablo X Minecraft. Ja, das ist echt geil. Ich habe auch eine Minute Bescheid. Also, okay, geh lieber zum geh zum Ofen und hol dir das Gold, sonst ist das nachher weg. Wo ist mein Ofen? Da. Gib mir den ja, Ofen okay. wieder, das ist mein Ofen. Property offen, Mike an. Dann baue ich lieber einen, oder? Soll ich hier rein? Ja, baue ich am besten einen, oder? Ja, ich gehe in irgendein Loch rein. Wer <lacht> wird noch gesagt. Hier oder so. Äh, ja, passt. Ja, pass auf wie ne? dann dann Macht über zwei. Und dann äh, mache ich mir kurz erzählen. eine Fackel, damit ihr was seht, Leute. Jetzt, äh, letzten We 20 Sekunden. Oh, ich nee, soll nicht nicht, nicht, nicht, nicht, Ich wollte gerade ja, also. sagen, lieber nicht. Jungs, sonst kommt gleich Minecraft um die Ecke und denkt sich so, Sollte oui. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Pussy wertung da. Und ich hoffe, ihr freut euch schon und das nächste Mal. Äh, lasst, äh, Liebe raus an Green. Uff. Und dann da ist eine Höhle. Und das war's. Haut rein. Ciao. Hallo.